Leute und willkommen zu einem neuen Video hier mit dem Tino, der mit mir Agario spielt. Geil! Nice. Ja, okay. Man merkt, dass er an seinem Laptop aufnimmt und nicht sein Headset hat. Geil, oder? Ja. Ich liebe die Lex. Ich liebe die Lex. Ich liebe es einfach. Oh Gott, ist hier die Party los. Ah! Junge! Bei dir ist Party okay, dann komm ich nicht zu dir. Ja, gut. Hast du. Wenn du zu mir kommst, kann ich dir ein bisschen abgeben wieder. Junge, du bist 33. Du bist 33. Leck du bist 33. 33. Mann! Warum töten die mich? Es leckt komplett. Ja, ich merke, dass ist komplett leckt. Junge, die teilen sich auch hier 30 Mal. Sollen vielleicht mal in eine Lobby gehen, wo keine solche komischen Leute sind, die sich 30 Mal teilen? Das gibt's nicht. Ja, dann, äh, dann müssen wir das hier schaffen. Warum sind hier wieder Leute, die sich 30 Mal teilen? Ich hasse es. Oh, hallo. Warum bist du jetzt schon größer leck als ich? Das, ja. Weil ich Leckt so sehr. Bei mir leckt das nicht so krass. Alter, ich mache jetzt so eine risky Aktion. Es leckt jede halbe Sekunde bei mir. Ich jetzt einfach, okay. Äh, pass auf, nehmen dir es OG. Rennen. Rennen. Rennen. Rennen. Ich renne! Schnell laufen. <lacht> Junge! Lifehack. Du hast dich gerade so oft äh, so klein gemacht, dass du in diesen grünen Teil gehen konntest. Nee, ich hab den einfach ein größer gemacht, indem ich die ganze Zeit weh habe. Ja, also bei uns läuft noch nicht. Wir hatten davor nee, eine Runde. Komplett bei mir. Wir hatten davor eine Runde, da waren wir mal richtig krass. Dann hatten wir also richtiges Teamwork. Okay, wir probieren Erster zu werden. Bist du dabei? Ja, aber... Äh, nee. Nee, was? ich bin dabei, aber... das schafft man nicht. Glaub an dich. Man muss an sich glauben, Tino. Ich weiß. Top 20 probiere ich. Oh, ich hab einen. Oh! Oh, ja. lecker. Komplett. Ich Mann, Mann warum? Hä? Hä? Was machen die? Hä? Hey! Oh, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck! Ah. Du <lacht> darfst ja auch nicht sterben. <lacht> ich hasse es. Eine Ewigkeit später. Ja, wären wir wieder da. Oh, Tino. Ein Applaus für Tino sind die ach bin tot ich bin 40 doch es, es läuft bei mir es läuft es fängt langsam an es fängt langsam es fängt einfach langsam an so äh... du bist, du bist oh fuck. Da, da kommen die ganzen großen oh fuck, was, was machen die ich weiß eigentlich genau wie groß sowieso bei mir sind noch ein paar Leute, die könnte man die Kante in zum Beispiel. Ich habe 100, Score 127, okay. oh da bin ich. So hier, ich will, ich will in die Niederlande, Junge! Komm! Ich bin noch bin zu klein für die spalten. Fuck! Nein, Rin! Rin! Andere Richtung, der Richtung, in Richtung! Aha, der hat's gesehen, ich wollte ihn fressen, ich wollte ihn fressen. Ä oh, ich dich gespielt und ich hab'n <lacht> Junge! Ah! Oh, oh! Ich hab' ihn genommen! Werf dich nämlich rein, wenn ich wieder groß bin! Nein, das kann ich nicht! Chill! Ich bin 20 so! Fuck, der hat die jetzt gefressen! Hat er? Ich sehe es nicht! Ich glaub schon! Ja, sieht so aus! Oh ne, doch nee, nicht! Ne, noch nicht! Nur ein Teil von Niederlande! Hier ist Spanien! Fuck! <lacht> Nein, das war ein Fail. Geh weg. ich, ich geh weg. Du willst nicht meine Zange. Gib mir, gib mir mit Weh ein bisschen. Nein, nicht komplett, ja. Nein. Warte. Nein, Chill, chill kommt nicht auf mich zu. So. Jetzt so geh ordentlich Mittel, ja nach. So, okay. Ey, warte. Guck mal. So, äh. Ja, Leute, wir sind's. Ganz groß am werden und oh, äh! kind of <lacht> oh, da du bist aber noch 20. Du bist 20. Och nee jetzt kommt die Niederlande, ich hasse es. Jetzt hat sie mich gefressen. Direkt gefressen. Junge. Im Endeffekt hat er mich doch gefressen. Oh, Lobby, Mann. Direkt weg. So ist es immer bei äh, Gario. Wenn du nicht die ersten Minute überlebst, bist du. Ja, chill, chill, chill, ich jetzt gerade Play, okay? Die hauen ab. Ach, ich, ich mach die heiß auf mich. Ich mach die heiß auf mich. Hier, hier, hier. Ha? <lacht> <lacht> ah. So, ich wollte ich dich wollt boosten, aber hat nicht geklappt. Scheiße. Ja, oh, der oh, da kommt einer. Der will mich. Oh, ah. Das ist der Typ, ist der typ, den du gleich eben welchen wollte. Oh, I'm pro. Ha, ah, ha? Willst du mich? Ah? Pass auf. Ja, Bro, willst du mich? Oh, die Niederlande. Oh Nein! Aber ich lebe! Ich wollte mich gerade in dich reinwerfen! Ich wollte mich gerade in die Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Ich bin zu krass, ich bin zu krass! Boah, oh! Die wollen mich, die wollen mich, die wollen mich! Nein, er ist ganz knapp größer! nein, Ist es! Mann! Was soll das? Ich hasse, ich hasse Agario. Oh, fuck, sind hier viele. Oh, Huch. Warte, ich bleibe bei denen, ich bleibe bei denen, ich bleib bei denen. Die sind vielleicht. Die teilen sich vielleicht 30 Mal. Ja, die teilen sich. Die teilen sich so oft. Vielleicht kann ich was von denen abluchsen Äh, los, komm, komm, komm, komm, komm. Ah, nee, nee, nee. teilen sich. Ah, oh, ich hab gerade ein bisschen was bekommen. Ich habe was bekommen. Ich habe was bekommen. Tino, komm zu mir. Ich komm, Warum bist ja. du größer als ich? Komm zu mir, geh nach oben und dann kommst du mir. Junge, was hast du gemacht? Oh, fuck! Und mit dreifacher Masse. So Scheiße, der Zeit. hat mich gefressen. Ich hab ein bisschen von denen abgeholt, aber. Hm, ich sehe, du bist. Ähm, ja, schon hol mal ein bisschen die zu dir, bitte. Ja, ja. Ich bin, ich bin halt klein. Kann ich auch nicht Ja, mehr. Du, du, du gehst die ganze Zeit zu hier, Martin. Ich will dich nicht umbringen. <lacht> okay, okay, okay. Du bringst mich nicht um so ich wie kann ich den Ja, ma ich hab was. okay jetzt jetzt bin ich gerade. okay warte, ich probiere den noch zu bekommen wenn du mir ein bisschen was gibst denke ich also ungefähr alles was du hast dann könntest du mich splitten und den kriegen aber nee das ist wieder vorbei weg okay ich hab mich gerade schon gesplittet aber egal äh, ja gib mir einen kleinen Teil einfach so ja du musst weg. ich mach den heiß ich mach den du musst heiß Muss weg, ne? du musst weg. Ich, beob... ich, ich, ich, ich mach, dass sie weggehen. Oh fuck, der ja. Hä? Mhm. Hab mal was. Okay, mach's. Du muss jetzt was essen von mir. Kannst du mal was essen? Nein. Ich muss was essen. Ess was! Ja, ich kann nichts essen! Ich bin... Junge, du hast das mich hast gefressen. gefressen! Jetzt bin ich froh. Du bist nicht. Digga, wieso bist du immer so klein? Fress mal mir, du Victor! dich. Fuck Scheiße, Mann, ach, Junge, morgen mein YouTube-Kanal, der ist weg Der ist einfach weg Team Na, fuck Äh, oh Hoch Ich muss weg Ich muss du, weg du, du musst, ah <lacht> Mann, Mann, Mann Prima <lacht> <lacht> Okay, ich hab Mann. einen Ich hab einen, ich hab einen Ich hab einen Aber auch einen Ich äh, werd... Mann Wir müssen ja weg Wir müssen ja weg Okay. Ich uh, mach so was. Oh. Ich wollte wollt dir die Hälfte geben. Ach man. <lacht> <lacht>